Es ist eine hochdramatische Geschichte, was im ehemaligen Hochsicherheitsgefängnis passierte. Ein 38-jähriger Insasse, einer von 242 Häftlingen, der direkt wegen Mordes und Vergewaltigung einsaß, wurde vier Jahre lang von seiner Sozialarbeiterin therapiert und als seine Sozialarbeiterin vergewaltigt. Er bedrohte sie mit einem Messer und mit einer Schere. Die Direktorin des Hochsicherheitsgefängnisses bat sich an. Und konnte somit einen Austausch der Geiseln erwirken. Sie wurde anschließend Geisel, um ihre Sozialarbeiterin zu retten. Was sie damals nicht wusste, dass die Sozialarbeiterin auch schon vergewaltigt wurde. Neun Jahre nach der Tat brachte sich die Sozialarbeiterin um. Sie hängte sich. Die Geiselhaft ging vier Stunden. Am Ende entgegnete sie nur ihrem »Peter, komm, wir gehen jetzt raus«, nahm das Messer ab, das eine Hand hielt, schloss die Tür auf und ging mit ihm durch einen langen, dunklen Gang, an dessen Ende sperrbewaffnete Polizisten warteten. Herr, ich bin gerade in dem Gefängnis.« äh, wieder mal. Und äh, das ist ein ehemaliges Hochsicherheitsgefängnis. Viele werden es von euch kennen. Zumindest ist es von Bildern oder von dem Vorhaben, da auch mal reingehen zu wollen. Tja, leider wurde schon eine ganze Menge mit rausgenommen. Gemeinschaftsraum, Sicherheitsknopf, Dunstabzug. Das muss man sich kurz setzen. Lassen. Das sind das hier über die Küche. Und hier in dem Häuschen waren die Wärter, oder der eine Wärter, und hat das Ganze geregelt, wie was äh, überhaupt sein darf. Jetzt haben wir hier die Zellen. Passiv. Das zeig ich mal. Der untere Teil ist äh, bewusst verpixelt. Ähm, ich finde das gar nicht mehr so schlecht. Sicherheitsdienst. Wir machen auch Hausbesuche. Was okay. mhm. das hat so eine andere Tür. Letzten oh. nicht gesehen. Alter, will ich mal. Im Wes Wesentlichen, wenn du da drin eingesperrt bist. Dass ich die hier öffne? Nee, doch. Das ist, ist eine Zelle. Und Steckdose? Die Zellen sind sowieso so alle einmal extrem klein. Bei mir hast du äh, wahrscheinlich für die richtig schweren Muskeln gewesen. Weil drüber ist Porzenar, ne? Nee, das war äh, Verwaltung. Bitte? Das war die Verwaltung. Hier drinnen? Ja, da vorne. Da war die Verwaltung drinnen. Ach, hier hatten wir das also kurz lang. Die so Küche ist noch so Küche with me Der Lieblingsraum von werter gewesen. So, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert mich, abonniert meinen Kanal und ich sage genau, bye bye.